Mist, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Naja, ich habe nichts zu verlieren. Hallo? Hm, seltsam. Hier irgendwo müsste doch noch der Satzschlüssel sein. Aha, da bist du. Hallo? Hallo? Mutter? Vater? Max? Wo sind die denn alle? Linus Noctem. Wer ist da? Wo erkennen Sie meinen Namen? Wenn die Uhr drei schlägt ist dein Herz von Liebe geprägt. Wenn das Omen die Sieben beträgt, wird es mit einem Mal zersägt. Doch wird es vorher eingeprägt, es ist ein Herz, was weiterschlägt. Hallo? Was hat das zu bedeuten? Ja, ist bestimmt alles nur ein Traum. Ja, genau, es ist nur ein Traum. Ganz einfach, ich gehe jetzt ins Bett, wache auf und alles ist wieder gut. Oh Gott bin ich müde. Wie nee, viel Uhr ist es? 3 Uhr nachts. Okay. Okay, okay, okay. Was mache ich jetzt am besten? Ja. Was war denn das? Ja. Ein Blockling. Wie heißt du denn, Kleiner? Goldi. Nicht sehr kreativ, oder? Nya. Wie wäre es mit Boldgold? <lacht> Freut mich, dich kennenzulernen, Boldgold. Wie es mir scheint, begeben wir uns jetzt auf ein Abenteuer.